Gut, also was ich zeigen soll im Moment, ist das Typo3-Backend. Das heißt, wir werden jetzt keine Typo3-basierten Seiten sehen, nur das eigentliche Backend, grob drüber geflogen, was es kann und wie es aufgebaut ist. Ich habe halt hier in der linken Seite meine Module, mit denen ich irgendwelche Sachen auswählen kann. Ich habe hier das Page-Modul, in dem ich normalerweise arbeite. Ich habe hier verschiedene andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel entsprechende User einrichten und sonstige Dinge tun. Da ich aber auch Workspaces vorführen soll, werde ich jetzt als allererstes mal kurz in den Extension-Manager gehen, mit dem ich typo 3 extension installieren kann. Ich muss mich dazu einmal einloggen, weil ich so lange ausgeloggt gewesen bin. So, Extension Manager. Wie man sieht, gibt es hier sehr viele Extensions, einige davon sind schon installiert. Das sind jetzt alles größtenteils Extensions, die schon direkt out of the box mit TYPO3 mitgeliefert werden. Das heißt, das ganze TYPO3-Kernsystem basiert eigentlich auch schon auf verschiedensten Extensions. In diesem Fall werde ich jetzt halt das Workspace Management installieren. Und danach brauchen wir noch die Access-Schichten. Da brauchen wir ein C mehr. Web Access. Das heißt, wenn ich keinerlei Sachen habe, wo ich Leute berechtigen müsste, kann ich diese Extensions auch deinstallieren. Also ich muss nicht immer irgendeinen riesen Overhead mit mir rumschleppen. Ich kann das System so konfigurieren, wie ich das gerne möchte. Und wie es eben an Funktionalität für meine Seite oder für meinen Auftritt erforderlich ist. Wie man sieht, habe ich jetzt hier ein Workspace-Modul und ich habe hier unten ein Access-Modul. Und im Access-Modul kann man jetzt schon mal grob sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier einen Seitenbaum, in dem verschiedene Seiten drin sind. kann jetzt hier auf die Bedienung klicken. Ich tue den Seitenbaum mal an die Seite, weil wir hier eine sehr niedrige Auflösung haben. Und dann sieht man, ich habe hier die Möglichkeit, Berechtigungen zu setzen für den Owner, für bestimmte Gruppen oder für alle. Wie man sieht, sind momentan alle Seiten ebenso eingerichtet, dass ich dort keine Rechte habe. Ich kann das über mehrere Ebenen tun und mir dann entsprechende Sachen anzeigen lassen und hier Rechte vergeben. Die Workspace-Thematik sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier eine, ein sogenanntes Workspace-Modul und kann dort einzelne Workspaces für bestimmte Redaktionen, für bestimmte andere Arbeits- und Aufgabenbereiche einrichten. Wie man sieht, gibt es hier halt eine Redaktion 1 und eine Redaktion 2, die jeweils einzelne Aktionen durchführen können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in den Seitenbaum gehe und dort mir Sachen raussuche, die ich gerne bearbeiten möchte, gehen wir zum Beispiel mal hier in das Government Package. Dann könnte ich jetzt direkt hier Dinge bearbeiten im sogenannten Live -Works Workspace. Das wäre etwas, was direkt auf der Website passiert. Wenn ich das nicht möchte, also den entsprechenden Workflow durchlaufen möchte, gehe ich halt in das Workspace-Modul Und sage dann, ich möchte gerne eben einen von diesen Workspaces auswählen. Und kann dann eben sagen, okay, dort werden jetzt erstmal die Änderungen abgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen drin vornehme. Na. So. Dann kann ich hier entsprechend die Sachen bearbeiten. Zum Beispiel hier mal was reinschreiben, Änderung von Reduktion 1. Und kann das dann eben über die einzelnen Workspace-Stufen publizieren. Ich werde das jetzt nicht auch Detail weitermachen, weil jeder einzelne Schritt jetzt auch wieder Zeit kostet. Wir haben nur grob fünf Minuten, um das zu zeigen. Aber hier sieht man jetzt grob, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier eben äh, die Editing Stage, kann das jetzt hier auswählen und könnte dann eben je nachdem, welche Rechte der einzelne Redakteur hat, der gerade in dem Workspace sitzt, das eben in die Publishing Stage oder in die Live Stage weiterschieben. Ähm, zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze mehrsprachig zu gestalten. Das heißt, auch da gehen wir jetzt mal wieder kurz hier rein. Ich habe hier oben eine Sprache, die ich angelegt habe. Ich glaube, es sind sogar zwei drin. Genau, wir haben Englisch und Français. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Seite übersetzen möchte, sagen wir mal die Government Package Seite, wo wir eben schon gewesen sind, dann gehe ich hier ins Page-Modul, wechsle aus der Spaltenansicht in die Sprachenansicht. Das ist jetzt hier etwas unübersichtlich, weil wir halt nicht allzu viel Platz haben. Und kann jetzt sagen, ich möchte gerne eine neue Translation von dieser Seite machen auf Englisch. Wie man sieht, ist unten auch immer der Originaltext aus der ursprünglichen Sprache, aus der übersetzt wurde, aufgeführt. Ich mache jetzt einfach mal hier irgendein Whatever rein. Ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Seite übersetzt habe, kann ich natürlich auch deren Content-Elemente übersetzen. Das heißt, hier in dem Fall kann man sagen, wir haben hier insgesamt vier Elemente auf der Seite, also sage ich Copy Default Elements. Und wenn ich etwas mehr Platz auf dem Screen habe, kann ich das nachher auch vernünftig angeordnet sehen und damit auch vernünftig arbeiten. Hier auf dem Screen ist es alles etwas eng. Aber wie man sieht, sind die Translations auch alle erstmal versteckt. Das heißt, da kann jetzt zum Beispiel irgendein Übersetzer drüber gucken oder sonstige Dinge geklärt werden, bevor das in irgendeiner Form freigegeben wird. Auch das kann natürlich wieder über die Workspace-Module laufen. Zusätzlich habe ich halt die Möglichkeit, auch geschützte Bereiche einzurichten, was ja auch wieder eine Aufgabe eben aus dem Admin-Bereich wäre. Das heißt, ich kann zum Beispiel Frontend-User anlegen, ich kann Backend-User verwalten. Das Ganze läuft dann eben nicht in dem sogenannten Page-Modul, sondern in dem List-Modul. Das heißt, hier gäbe es zum Beispiel eben Website-Users, das ist die, äh, eine äh, Seite dafür. Das heißt, wir gehen jetzt da einfach mal runter, nehmen hier die Website-Users. Ja. Hier haben wir im Moment den User Test drin. Und der gehört aktuell zur Gruppe der Frontend-User. Man kann weitere Gruppen hinzufügen, man kann die Gruppen auch verschachteln. Das heißt, einzelne Gruppen können wieder zu anderen Gruppen gehören. Und jeweils diesen Gruppen oder einzelnen Bereichen kann ich dann halt eben bestimmte Seiten zuweisen. In dem Fall könnte ich zum Beispiel jetzt hier hingehen und sagen, okay, die Seite, wo wir eben drauf gewesen sind, soll nicht mehr öffentlich zugänglich sein, sondern entsprechend, sagen wir mal hier Artikel mit Bild, die soll nur nach Login verfügbar sein und dementsprechend bearbeite ich die halt. Gehe hier auf Access. Und kann jetzt hier zum Beispiel die Gruppe Frontend-Users zuweisen oder einfach sagen, sie soll prinzipiell erstmal nach irgendeinem Login angezeigt werden. Das ist halt wahlweise möglich. Wenn ich das jetzt speichere, sieht man dann hier im Seitenbaum auch gleich, dass sie entsprechend markiert wird. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Genau, da kommt sie. Das heißt, hier ist jetzt so ein kleines Icon dran und man sieht auch unten drunter, wenn man mit der Maus drüber geht, Access Frontend-Users. Man kann also im Seitenbaum eigentlich immer auch schon sehen, was äh, zu welchen Gruppen gehört.